okay ich habe final schlag nach einem block konter zum unglück zum letzten ziel angefordert zu setzen Okay, keine ahnung nee. so, schätze 6 so, Okay, da wird nicht so eine große welt verdammt da haben wir meister sehr an Ort. der mächtigste aller schlüsselschwert meister Alles klar. Und wir haben alle Koop-Kommandos. Das heißt, es gibt keine Schwörungen mehr, außer die, die ich jetzt habe. Doch so, Leiter hätte ich gerne. Komm mal her, Boom. Und während du in der Luft findest. Ist ja nicht so schnell. So, nee, gibt es im Leben brauche ich gar nicht mehr nachgucken? Ich habe schon, äh... aber trugen gibt es ja noch die sechs Truhen. hat bedeutet die Welt wird nicht sehr groß, das nicht sehr groß sein. Schade, okay. Das ist sehr komisch. Cool. tu noch einmal kurz nach links tippen und der fliegt schon so ein bisschen ungewohnt. alles klar ja weiter warum gehe ich hier hoch äh, ja ich will eigentlich nicht keine überschreiben aber okay donald wo oh, gehen wir direkt schon jetzt zu den kämpfen Ich fand schon immer, das war eine richtig coole Welt hier. Schlüssel, Schwert, friedhof Ich meine, der Name von dieser Welt ist schon absoluter Hammer. Ja, wo sind die anderen jetzt alle hingegangen? Kommen? Vielleicht warten Let's sie. See. Let's see. Okay. Wann kommt jetzt noch ein Kampf? ist everybody okay? Komm on, let's go. Wollsch so, steht euch alle meiner Party an? Das wäre gut. Okay. Guck mal sehen, wir da haben. das neben neben der echte Tara we found you Tara please say you're in there what gives Aqua I know that you're not him huh Now let our friend go. Oh, ja. oh. Terra Nord. He is their 13 Today is the day you all lose. What?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 Okay. Also, wenn es schon K.O. Das ist super, der macht uns ja alle fertig. Aber oh, gut gemacht, Guffi. Was auch im Weg Donald. Ja, <laughs> gut, <That would> Donald. <laughs> Drei von uns hat es schon erwischt. Huh? Lass mich raten. Etwas kein Kratzer, ne? Oh. Huh. Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But We have to protect them. Right. <sighs> we stand together.. Hmm. <clears throat> Mickey. Kyrie, Goofy. Watch the others. No, we should all get to safety while we still can. It's too late for that. Wollen wir noch mal gegen tausend Stück von denen, oder? Da sind eine menge herzlose das ist ein herzlosen tornado ey. It can't be. No. Oh. Äh, super ey, jeder einzelne wird hier einfach so vernichtet Sora. They're gone. Kyrie, Donald, Goofy, the King, gone forever. What yeah. do we do? Eigentlich wissen wir nicht, was mit denen los ist. Without them, I... all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora. You don't believe that. I know you don't. so erloscht das licht so was im buch der prophezeiung steht What? okay okay game over wir haben verloren wir haben noch nicht mal gegen die organisationsmitglieder wir sind noch nicht mal wir haben die noch nicht mal erreicht Checkmate. And so, darkness prevails, and light expires. You need a new strategy. My move, isn't it? Uh. Huh? It's not over. Come on! That's not fair! I know I had you. Yes, you nearly did, but a game's no fun if you know where it's going. There's more to light than meets the eye, I told you. Uh. Hmm. Some light comes from the past. Diese beiden Jungen wieder. Ich glaube nicht, dass Schatz so funktioniert. Also ja, ich bin ganz offen für was auch immer jetzt hier passiert.